Wow! Genau hinwollen. Ey, warum nicht meine Äpfel kaputt? Ah, Äpfel! Geil! Beste nicht mehr. Nice. Hallo! Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Easy War O4. Servus und wir scheinen direkt. und Du kannst es schon wieder nicht. ja Du das ist ein Das ist So, ich Das 41 Eisen, Philipp. Das ist <lacht> okay Problem. gut. Das ist ein habe ein ähm, um, ich bin das zu dir reingegangen. Ja, ups, das ist gleich halt gleich. Du musst ja schauen, so wenn es mir nicht weglassen wird. Äh, so. Du warst gerade neben mir. So, klar. Ja. <lacht> ich hab. Oh, Stockmann. Ich hab grad den. Fuck, Alex. Ja. Dass ich mich nicht wirklich bewegen kann, gescheit. Kann ich nicht re re-loggen? Ja, re-connect. Re ja, gib mir jetzt erst die Sachen. Ähm, call und was? wir um, schweren uns das nicht aus ich, ich glaube du hast es wieder eingesammelt no, no. genau okay, nicht, so gepasst dann bin ich schon mal ab und davon gell? ja aber ich will dir mal. craften was denn? äh, uh, um, yeah. yeah. Iron, Iron schwerter, ja? was ich will hast denn Iron? gar nichts, gar nichts? ich gebe dir mal alles, ich brauche dann oben alles bis auf drei Gewitter. so ja, so. um, um, okay. so, yeah, dann bin ich schon mal weg gell? Yeah? Ich muss ja verzaubern. Was denn? Hast du einen Verzauberungstisch? Ja. Was brauchst du noch? Und so ein Ja, was, brauchst du noch was? Noch. Ja. ja, okay. Nein. <lacht> <lacht> Professionell. Professionell. So, ich baue mir jetzt deshalb bergauf, weil wir mal hast App. Hast gibt. du holst, für mich? Holst du auch noch? Ja, baue mir da bergauf, auf, wie ich es Ähm, 5, ja. Ich gebe dir mal 5. Ja, genau. Okay. So. <lacht> ah, geil. Gut, dass ich da gerade Gurt angefunden habe. Also, Gold haben wir glaube ich echt genug. Er scheitert ein bisschen an unseren Äpfeln und aus der Höhle. LOL, das ist eine Höhle, Philipp. Das ist halt alles, Gott, eine eiskalte Höhle. Sollen wir jetzt da äh, äh, Diamant und äh, craften oder nicht? um davon, ob es jemanden gibt. Ja, 10. Ja, Brust soll das schon machen. Okay. Und die Iron-Ding gibts dann mir natürlich. Ja. Nicht wegschmeißen. 10 <lacht> hast du ja, dann ist dann noch zwei. Die 2 brauchen wir vielleicht für meine ja. Tierschwert. Ja, zurück. Was ist das gut? Ja, ob ich schmissen den Gang. Ja, aber ich kann mich nicht gescheit bewegen. Ja, dann läuft reconnect mal. ja dafür. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, das ist auch ich schon. <lacht> Fünfelbons. Ja, okay. Ja, unser Plan ist natürlich, dass ihr jetzt einmal ähm, dass ihr jetzt äh, Zuckerrohr vielleicht finde. aus ähm, Bäume auf Bau für Äpfel. Dann hätten wir mal gut äpfel das wäre sehr wichtig. Und unser Plan ist auch jetzt schon auszurüsten für einen Fight, weil wir wahrscheinlich einen Fight machen werden. Philipp, wow, was mache ich? Alter, das war ja mal so richtig dumm. <lacht> <lacht> Philipp, du hast keinen einzigen Baum in der Nähe. Ich renne mal weg sozusagen von dir, gell? Mhm. Es ist kein einziger Baum. Alter Schwede. Okay, ich kann nicht zu schätzen. Jetzt ein Reconnect. Nein, no, Verzauberung. Achso, so. so. Oh. Ach so. so, so da hinten sind Bäume. Bäumen. Iron Rüstung machen oder dir Rüstung? Ja, du eher dir. Und du solltest... Um... Yeah. Ja, das ist alles voller Baum, Philipp. Mm -hmm. Die Border wird immer kleiner, was heißt es das dann, dass ich eher Richtung Spawn oder eher Richtung Border gehe? Gefühlt Richtung Border, okay? mhm. So, ich werde da jetzt mal die ganzen fällen. Und Ich hoffe, es wird nicht so schnell nach. Die Dunkelheit wird nicht so gut. So, aber ich mache noch die ganzen Öfen daher. Geh mal baden. Unser ganzes Eisen und Gold. Ja, okay. Kennt okay, ihr auch baden. Dann hau ich mal Sachen weg. Ah oh, das ist schon wieder fast die Zeit ungefähr. Echt? Ja, gefühlt schon. <lacht> Gold Armor hau ich weg, Herr Philipp. Ja. So, und Ecraft mit direkt äh, Iron Hacke, weil irgendwie mit der Holz. Äh, wow, mit der Holzhacke geht nichts weiter. Die haue ich ja weg, die Holzhacke. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt den Front finden. Weil wir haben eigentlich in der siebten Folge einen Fight vor. Ja. Schauen wir mal. Ja. Es Blöde an dem Projekt ist natürlich, dass sehr wenige zurzeit noch aktiv sind. Circa 10 Leute sind noch aktiv, es ist ziemliches Chaos. Und keiner weiß zu so recht noch, die viele aktiv sind, aber es ist halt der Durchschnitt sind noch zu so circa 10. Und deshalb werden wir jetzt nicht 10 Folgen lang farmen, sondern einen Fight machen. Weil das Projekt in Anführungszeichen keinen Sinn mehr hat, so lang zu farmen. Und weil es auch spannender ist. Und weil wir eh eigentlich schon ziemlich viel haben. Ja. Full Tears sind noch knapp. Ja, in die Nether mit Dingen sind wir natürlich noch nicht gegangen, mit Büchern und alles. <lacht> mit Flamme, Verzauern und Spaß und Büchern. Aber das ist ja. Luxus. Luxus. Ja, Philipp, ich klopfe so lange, ich schaue gar nicht, ob er Apfel droppt, gell? Mhm. Ach, so ist gerade Apfel Schau, den Ä Äpfel muss ich mm. unten eingeladen. dann müssen wir die Fülle noch haben. Oh ja. Also, ey, ich hätte mich echt schon gewundert, dass wir da mal Holz anfinden. Oh ja. Aber also, ich glaube, das haben sie absichtlich so gemacht. Wahrscheinlich. Am Anfang aber Bäume, dass mhm. du ihre craften kannst, fast bei jedem gleich. Mhm. Und dann keine mehr. Ja. Damit einmal mal lange Fläche ist, dass man nachrennt und fighten kann. Ja. Ist aber ganz so schlecht. Wobei es ja lustig ist, in einem, äh, in einem Wald zu fighten. Man muss so ein bisschen anders taktisch vorgehen. So. ich schau mal kurz zurück, ob da schon irgendwo App liegen. Ich glaube nicht. <lacht> Was machst du so? Mit meinem äh, Stripminer, mit meinem G-Bug. Der entsteht manchmal, wenn ich Minecraft starte und dann o ähm, zusätzlich mit OBS, also der Fehler auch wenn OBS läuft, sonst nie und das ist eher seit der neueren Version von OBS, aber noch keine Ahnung wie man denn diesen Bug beheben sollte. ich habe schon danach gegoogelt, aber anscheinend nicht der erste was diesen Bug hat und <lacht> keine Ahnung. Ja, macht ja nichts. Hehe, aber doch sicher. <lacht> OBS ist das Aufnahmeprogramm, was wir zurzeit nutzen. <lacht> und ja. Vielleicht musst du Java im ähm, Update. Java ist zurzeit auf der aktuellsten Version. Also, okay. Ja. Ich habe schon zwei Apps und ein Gap. Sehr schön Ja, es ist, eine, es ist besser als nichts <lacht> <lacht> Aber es droppen gefühlt nicht so viel Okay Und wenn man die ganze Zeit nachschauen geht, ob was droppt, bringt es irgendwie auch nicht <lacht> Ja, was sollte mal eigentlich Folgen abhauen? Ja, ich hab da schon die ganzen Haut Wut <lacht> Wut <lacht> Ja, da ist ich Äpfel, das ist super 3 Noch mehr Äpfel hier. Ah, langsam jetzt. Ja, das ist schon gar nicht so schnell. Braten habe ich glaube mittlerweile auch schon fast alles, das geht auch nicht. Mhm. das Problem ist, die Folge ist schon wieder fast aus. Und da ist gerade ein See neben mir, da schauen wir kurz, ob da Zuckerrohr ist, aber nee, leider nicht. Manche zünden ja auch den Wald an und hoffen, dass dadurch Äpfel droppen. Aber ich habe das einmal in Vanilla, als habe ich im Singleplayer ausprobiert. Und das bei ist mir ist kein, kein einziger. einziger, ja, gedroppt. Ja, und seitdem du immer schon drauf mal. Holzpellen <lacht> ist ja lustig. Ja, ja. Jetzt müsste so diamant gehen. hast du, plötzlich Diamanten im Hut an. Holy shit. So, bevor es spawn gehe ich vielleicht nochmal. Oh, da haben wir wieder einen. Nice. 5. Oh, da droppt noch einer. Ja, langsam wird 6. Sehr schön. Ja. Ich hoffe wie ich wieder 7 kann. Auch oh, 7. Das ist ziemlich cool zur Zeit. Jo, dann nehme ich das mal wieder alles mit da. Und ich und oh Gott, ich, ich kann auch. Ich hab schon weg. 8 Gaps für Oh, das ist gut. Das ist cool, ja. Das ist wirklich gut. Ja, ja, gut. Es wird langsam Nacht, aber das macht, glaube ich, nichts mit meinem Equip. Oh. Es ist zwar nicht das Beste, aber ich es jetzt mal nicht. Nicht, dass ich so wirklich gar keine Form schaue. <lacht> da muss ich ja schon. Öfters schauen, also, ich sag's nicht immer auf ja, ach cool zum Einschneiden. Ja. So, ich geh mal wieder abbauen. Sehr haben Der den Creeper sieg schon. Bewegungspack in die Lava zu Warte mal, Philipp, bevor die Millionen von Bichers kommen. Mach ich mal Fackeln, das können wir uns die Zeit leisten. Ja, ich Steak backen. Mhm. Damit wir die Äpfel noch sehen. Soja. Soja. Da <lacht> so, haben wir jetzt zum Schluss abgebaut, aber das ist anscheinend nicht so viel geploppt. gerade ein bisschen aus, ne, dass da Millionen von Flieger spawnen. Mhm. Das Ding ist halt nur, ich soll dann am Ende der Folge weggehen von meinen Fakten, glaube ich. Weil es sieht man halt auf noch Millionen Meter. Millionen Meter ist bestimmt nicht da übertrieben. übertriebener so. Wir warten, sag war ich schon. <lacht> Zum Waldspiel. <lacht> <lacht> ja, das wird auch wieder der Titel weiter. Wir warten die Nacht. <lacht> <lacht> Mit deiner Waals. Mhm. Ähm. Um. 2 Minuten, noch? So viel Drop in Leiden jetzt. Im Gefühl, das Ding ein Creeper neben mir. <lacht> Vor mir. Kommt er schon? Ja, er kommt schon. Wow! Genau hin. Ey, mach nicht deine Äpfel kaputt! Ah, Äpfel! Geil! Besten nicht mal. Nice. <lacht> Spitzhack hat den Kreislauf geben. Noch mehr Apple. Das ist cool. Ja, das ist cool. Hey, was hab ich gut gemacht? Apple, was wollt ihr denn craften? Um, aha, eisen Ja, ich kann nicht mehr Apple craften zur Zeit, Philipp. Ich habe schon 10. Okay. Ah, um wir left über geige. Okay. 30 Sekunden. Wie ne? viel Ughold hast du denn du noch? 80 genau. Okay. Wäre halt noch lässig, wenn ihr anscheinend anfinden würde. Mhm. Aber ich werde jetzt nicht mehr da die aufhalten und noch weiter aufbauen, sondern ich schaue noch, ob ich irgendwo einen Upround finde. Und dann gehe ich kurz irgendwo kurz verstecken oder so ähnlich. 30 Sekunden Ja, ich baue mich da Weg oder? Philipp, ist das eine gute Idee? Mm, ja Unbedingt müsst ihr jetzt nicht verstecken Nur ganz gut Hard. Halt. <lacht> Versteckt Nice So so, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.